Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu unserem neuen Reaction-Video. Vernünftig eure Videos und ich ziehe mir Hashtag Folge 5 rein. Ihr habt ja auch schon viel in die Kommentare geschrieben, dass ich auf Folge 53 reagieren soll oder so. Aber die sind alle ziemlich stark. Ich fange mal hier ganz von vorne an. So, jetzt läuft die Geschichte auch. Wir ziehen uns Folge 5 rein. Ich bin genauso wie ihr. Erstmal liken hier. Keine Ahnung, wie das Video wäre. <lacht> Der macht das aber auch immer geil, ne? Geht los und denkst so. Ah! Mann ey. Wo will er hin? Übertrieben. Oh, so was ist auch geil. Richtig so Schneesturm, dirty, Matsch irgendwie. Muss immer aufpassen. Das ist immer tricky. Ich weiß nie, wann eine gefrorene Stelle kommt. So ein bisschen äh Ja, seht ihr, was ich meine? Genau das meine ich. Da zieht einer irgendwie durch und pumpt dir auf die Scheibe. Waschanlage oder was? Bock, ich habe auch immer Paranoia. So, ihr, ihr seht das ja in dem Video, dass da immer so zwei Spuren freigefahren sind. Das ist immer heftig im Schnee, wenn du dann so mit 100 von einer Spur, die gerade safe ist, über die Schneespur auf die mittlere Spur wieder zurückwechseln willst. Bleibt da lieber cool, ist also nicht, nicht zu empfehlen. Schöne Landstraße, 60. Das ist geil. Ja, lohnt sich ja direkt, gut vor der Kurve auch zu holen. Richtig übersichtliche Stelle, richtig gut zu sehen, richtig gut zu sehen. Er regt sich auch, weil der so langsam. Ah, der ist die ganze Zeit langsam gefahren, so 60. Und als der Typ ihn überholen wollte, hat er Kette gegeben. Wieder so ein klassisches Ego-Problem, Freunde. Jetzt hat er die. Für die, die unter euch die Bescheid wissen. Du dummes, dummes, dummes Dreckschwein, Alter! Ei, ah, ja, komm. Also. Es, es gibt zu viele dumme Menschen. Du kannst dich nicht über alle aufregen. Das ist Leben verschwendet. So, oh, fährt ein bisschen dichter auf. In der abgeschlossenen Ortschaft beträgt der Reaktionsweg meistens eine Sekunde. Ausgerechnet wird es in Geschwindigkeit durch 10 mal 3. Hm. Erstmal mal Kinderregel wieder entspannen. Schönes Auto. Noch schöneres Auto. Boah, die sind doch richtig teuer, die Dinger. Ey, so geile Samba-Edition oder so, die bocken richtig. Fall. Warndräck steht jetzt nicht ganz so optimal. Ihr könnt euch immer merken, so Warndräck so weit aufstellen, wie schnell man da fährt. Innerhalb geschlossener Ortschaft 50, auf Landstraßen 100 Meter entfernt und auf der Autobahn würde ich es vielleicht zu 150 Meter hinstellen. Das ist immer ein bisschen besser. Ich komplett den Anhänger verloren. Ne? Das sah zumindest so aus. Ja, komm, fahr raus. Schaffst du noch? Schön auf 28 runtergebremst. Bockt. Das bockt. Ich weiß auch gar nicht, was er falsch gemacht hat. So, guck, der Olli fährt hier. Schöne Brücke. Pankawi zieht zu dicht rein. ja unangenehm. Ach so! Bei LKWs ist das ja so, dass dieser automatische Bremsassistent dann da reingeht und, naja, dann bremst der LKW. Ob der LKW-Fahrer das will oder nicht, das ist dann doof. Was macht der jetzt? Ja, viele, da fluchen viele in der Folge, ne? Diese Sendung ist vielleicht nicht für Kinder geeignet, oder so. Müssen wir mal gucken. Ja, schön aufgeregt. Scheint kalt zu sein auch in dieser Jahreszeit. Jetzt kommt er von hinten überholt nochmal raus? Ne. Eugen, Eugen ist auch schnell. Oh! Ich war ja auch mal jung, ne? Also ich bin auch immer noch jung, aber das ist ähm, gesundheitstechnisch, das ist wie wenn du eine Shisha raus und statt Wasser Tequila nimmst. Das ist nie gut, ey. Ja, Zahnspange. Sie brauchen eine Zahnspange. Bambi. Oh, ey wo ein Bambi ist meistens ganze Gang könnt ihr euch immer merken wenn ihr eins seht chillen die anderen auch da irgendwo wenn ich mal später reich bin heute habe ich schon geguckt ich wollte mir eine Kuh kaufen ich war bei so einem Typen hier ich habe damit wieder was abgeholt und der hat Kühe gezüchtet 700 Euro kann ich so eine kleine Kuh haben aber die werden so schnell groß ey. 800 Kilo in 18 Monaten, dann wiegt das Ding 800 Kilo, Da weiß ich nicht mehr, wo ich sie hinstellen soll. Und Scott, der erschreckt sich mit der Kuh, glaube ich. Ja, toll. Aber Wenn ich einen größeren Garten habe, dann. Einstein hat mal gesagt, nur zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Wobei er sich bei dem Universum nicht ganz sicher war. Ach, kommt der helle Stern. Was? Falsche Seite, oder? Was ist los? Oh, ist aber nett. Ne? Also, da... Wenn da einer auf der Straße geht oder so, ist immer cool, wenn ihr Bescheid sagt. Bevor der einer mit 100 weiter ballert. hier einer vom Oktoberfest letztes Jahr, äh, oder vorletztes, nach Hause gelaufen. Wo ist er denn? Ach du Scheiße. Kentucky Fried Chicken, oder was? Nehmen Sie Drogen. Welche? Ich glaube, dass er glaubt, dass er fliegen könnte. Sah so Leute, aus. lass die Drogen aus dem Balch. Ist so. Gelbe Ampel, rote Ampel. Sehr rote Ampel. Freunde, der neue Bußgeldkatalog ist draußen und ich habe heute gesehen für falsches Halten, nicht mal parken, falsches Halten mit Gefährdung, das heißt, wenn ihr so auf dem Gehweg haltet, und dadurch Fußgänger auf, den, auf die Fahrbahn ausweichen müssen, kostet 80 Euro und ein Punkt. Schön rausgezogen, ja. Auch geil, lieber holen. Du siehst doch schon, du siehst doch schon von Weitem, das kann nichts werden. Das Ja, da würde ich auch dann reinfahren. Ist richtig gelohnt. Gewinnertyp ist das. Mal, links der Typ mit dem Auto, ne? Ich als Fahrlehrer würde jetzt schon ich, hab ich weiß nicht, was passiert, aber ich würde jetzt schon darauf tippen, dass der Typ so nervös ist, dass er gleich richtig krass rechts rüberzieht. Damit würde ich als Fahrlehrer jetzt rechnen. Das ist die Szene aus dem Anfang, oder? Das war die, oder? Ich hätte eher mit dem Passat da vorne sogar gerechnet, dass der noch rüberzieht. Das war die Situation, was ich meinte auf der Autobahn, dass äh, hier, wenn du jetzt die Spur wechselst, musst du ja über diese Schneekante, die da ist. Das ist nicht geil. 52 ist aber auch heftig, den Berg da hochzukriechen. Ne? Komm, da zieht doch einer vorbei, da zieht doch noch einer raus, da kommt doch noch einer. Komm, komm. Wo ist er? Also, war klar. <lacht> war klar. Das ist eine anstrengende Folge hier, ey. Immer wieder ziehen wir da raus. Mann. Oh. So schön, wie auf 32 runterbremsen. Wenn ein Auto einmal brennt, Freunde, ne? Lauf Forest, lauf. Machst auch nichts mehr. Der Typ, der das Graffiti gemalt hat, ärgert sich bestimmt. Da siehst du morgen nichts mehr von. <lacht> er Hashtag Fleischwerbung. Boah, er hat die flip Flop lackierung ja? Richtig krass. Nein, nein. Scheiße, schnell weg. <lacht> nein, das macht er natürlich nicht. Weil es ein Ehrenmann ist, der zu seiner Scheiße steht, die er fabriziert. Gut. Und geht da rein, holt den Typen raus, die klären das. Korrekt, das ist korrekt. Ich wollte eigentlich nur noch mal gerade bei diesem Beispiel schön erwähnen: beim Parkrempeln und wegfahren. Ist ja äh, richtige Huso-Aktion. Ne? Das gibt drei Punkte: das gibt äh, eine fette Strafe und den Führerschein bist du auch bis zu drei Monate los. Wäre hier auch jo. Personenschaden, gibt es einen so langen Weg. Die Strafe ist viel höher und das System ist nicht mehr froh, so ungefähr. Also Leute, wenn ihr Scheiße baut, steht dazu. Und wir äh, hätten so. unseren Scheibenwischer mit der Telefonnummer. Das gilt nicht. Ist ja. trotzdem Fahrerflucht. Ja. Guck mal hier, die Kamera macht dem LKW da vorne einmal kurz Lichthupe und sagt dem LKW damit, ganz drüber. Ist ganz geil, das könnt ihr immer machen, ne? So ein bisschen zack, zack. Ja, und die LKW-Fahrer machen dann auch so geil, Blinker links, Blinker rechts, Blinker links, nur um euch zu sagen. Danke, Bro. Gute Aktion. Hey, oh, I like Seite Brudi. Ja genau. Entspannt bleiben. Kann passieren. Ja okay. Ja der hat sich vertan Mann. So ich stelle das passend schön auf hier. Da kommt man durch. Oh dem ist der Gulasch abgerissen. Behandlung. Ohne Spritze. <lacht> das wäre dem Tesla nicht passiert. Der hätte vorher. und wäre dann wieder rübergezogen. Ja. Ja, hat ein bisschen WhatsApp. Ich die Kurve oh, ein, bisschen, ein bisschen was umgekippt. Ja. Was machst du da? Nix mehr. Vollbremsung. gut reagiert. Wenn da jetzt übrigens ein Fahrradfahrer rechts gewesen wäre, schlecht. Deswegen versuche ich den Fahrschülern immer beizubringen, obwohl das komisch klingt, draufzuhalten. Weil Fahrräder und Fußgänger knallst du durch so eine Situation, also der Reflex ist ja, der kommt raus und du ziehst weg. Eigentlich müsstest du gucken, ob da jemand neben dir ist, weil wenn ja, halt drauf. Der Typ, ja, ist weg. Den ist das peinlich, was er da machen? Das ist wie mein letzter Friseurtermin. Knapp verpasst. Achtung, okay. Ja, klar fährt er los. Soll halt runterbremsen. Ja. Die Hupe bringt jetzt auch nichts mehr. Dann brauchst du sie nur noch. Ja, schönen Dank. Danke. Er hat doch ein Ammo. Da denke ich jetzt. Schön, ja, ich glaube, das war das Ende vom Video. Freunde, wenn es euch gefallen hat, nicht, ja. macht was ihr wollt: liken, abonnieren oder gebt mir einen Daumen nach unten oder nach oben. Ich habe euch trotzdem lieb. Ja, nächste Folge sehen wir uns wieder. Passt auf euch auf, tschüss.